Hallo, ich habe jetzt Torge, Spitzenkandidat für den Wahlkampf in Schleswig-Holstein bei mir. Und ähm, ein Kritikpunkt, der den Piraten ja immer gemacht wird, ist, sie hätten kein Programm. Kannst du uns mal kurz und knapp so die wichtigsten Programmpunkte der Piratenpartei Schleswig-Holstein aufzählen? Wird schwierig, haben, wir haben ja kein Programm. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Bitte, wir sind hier nicht im Mainstream, wir sind hier bei den Piraten. Hier kannst du Klartext reden. Ach so, Klartext, ja klar. Äh, Programm bei uns ist eigentlich knapp 65 Seiten lang äh, die Klassiker dabei, Bürgerrechte, Transparenz, äh, Demokratie, alles dabei. Äh, darüber hinaus haben wir als Alleinstellungsmerkmal hauptsächlich ein landwirtschaftliches Programm. Wir sind, glaube ich, der erste Landwirte, der überhaupt was zu gesagt hat. Ähm, kannst du da ein bisschen in die Tiefe gehen? Ja, wir setzen uns dafür ein, zum Beispiel für eine gentechnikfreie Zone in Schleswig-Holstein. Äh, ein klares Bekenntnis zu bäuerlichen Landwirtschaft in Schleswig-Holstein, also gegen äh, Agrar. Agrarfabriken zum Beispiel. Rechnest du denn damit, dass da viele Stimmen gefangen werden? Weil Schleswig-Holstein ist ja, glaube ich, überwiegend sei, äh, die Wirtschaft Agrarbetriebe, oder? Ja klar, aber das sind zum Beispiel die Sachen, da kriegen wir extrem viel positives Feedback zu diesen Positionen. Also die Leute wollen das, auch die, die äh, Landwirte wollen das. Und die Landwirte haben auch teilweise mitarbeitet an den Programmen. Das ist auch kein Problem. Ähm, ansonsten ist natürlich bei uns ein guter Aspekt natürlich der Datenschutz. Mein Datenschutzthemen sind bei uns auch sehr wichtig. Wir haben ja das starke Datenschutzzentrum im Olden in Kiel sitzen. Und äh, da haben wir natürlich auch einige Punkte. Wir wollen zum Beispiel einen Grundsatz der Datensparsamkeit in die Landesverfassung äh, schreiben. Äh, wir wollen äh, vorhandene Gesetze und Verordnungen äh, nochmal prüfen hinsichtlich Datenschutzaspekten mit Daten, Speicherungsfristen und so weiter und so fort. Das sind alles so Themen, die wir halt auch mal noch angehen wollen zum Beispiel. Ähm, ein Kritikpunkt ist ja, dass ihr den Punkt Studiengebühren in eurem Programm habt, obwohl es doch in Schleswig-Holstein offiziell keine Studiengebühren gibt. Bin ich da richtig informiert? Äh, nee, bist du nicht. Es gibt Studiengebühren. Die ihr abschaffen wollt? Nein, nein. Also, du bist in dem Sinne richtig informiert, dass es keine Studiengebühren gibt in Schleswig-Holstein. Du bist aber falsch informiert im Sinne, dass wir fordern, dass wir sie abschaffen wollen. Das ist eine falsche Überschrift. Im Text da drin steht darunter, dass wir nicht wollen, dass sie eingeführt werden. Da die Überschrift tatsächlich ein Fehler drin. Also, Studenten dürfen euch wählen, wenn sie weiterhin kostenlosen Zugang zur Bildung haben wollen. Inwieweit ist Bildung für dich wichtig? Für Deutschland, für Schleswig-Holstein, für die Zukunft? Ja, es ist eigentlich das, das Wichtigste überhaupt für uns. Bildung, eine ganze Gesellschaft äh, basiert auf Bildung. Also sämtliche demokratischen Prozesse äh, funktionieren eigentlich nur durch Bildung. Man kann nur vernünftige Entscheidungen treffen, wenn man sich vernünftig informiert hat und dann vernünftig auch das Handwerkszeug dazu hat, um diese zu treffen. Und äh, das ist bestimmt nicht nur, nur in den persönlichen Werdegang. Also Bildung ist für jeden und alles wichtig, für alles, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und da kann man einfach auch nicht sparen und irgendwie auch, muss man auch klarer da halt auf Prioritäten setzen. Inwieweit habt ihr euch von den Berliner Piraten inspirieren lassen im Wahlkampf und wo gibt es Unterschiede? Berlin ist eine Stadt, Schleswig-Holstein ist ein Flächenland. Also von der Logistik her ist das schon mal eine ganz andere Geschichte. So ein bisschen haben wir von den Berliner Design abgekupfert, allerdings auch schon ein bisschen mehr auf Schleswig-Holstein gemünzt. Und solche thematisch sind halt auch ganz andere Themen ist wichtig. Die Landwirtschaft interessiert in Berlin keine Sau. Aber das ist für Schleswig-Holstein einfach wichtig. Klar. Ähm Schleswig-Holstein ist ja pleite. Das macht ja den Spielraum für die Parteien relativ eng. Inwieweit sind Schuldenbremse sowas bei euch im Programm? Inwieweit ähm, habt ihr noch Spielraum? Ich so. ASA Nordbank hat ja Schleswig-Holstein relativ hart getroffen. Ähm, ja, es hat auch Hamburg hart getroffen. Also wir bekennen uns klar zur Schuldenbremse in unserem Programm und wir haben auch sowas drin wie einen wird Wir da sagen, hey, bevor wir jetzt äh, großartige Forderungen aufstellen, die den, den Landeshaushalt irgendwie, was ich für ins Minus reißen, sagen wir lieber vorher, äh, okay, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Also wir wollen schon, schon ein klares Bekenntnis dazu, dass wir vernünftig äh, wirtschaften. Ich danke dir für das Interview. Okay, da finde ich. Klar machen zum Ende! Klar machen zum Ende!